Liebe Grazerinnen und Grazer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unzählige Menschen leisten aktuell durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Tätigkeiten rund um die Uhr einen wichtigen und wertvollen Beitrag, um die Grundversorgung in der Stadt zu sichern. Dazu zählen vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Kolleginnen im Haus Graz und der Holding Graz, die mit ihrer Arbeit die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens in Graz sicherstellen. Ich möchte mich daher wirklich und aufrichtig bei Ihnen bedanken, namens des Vorstandes, namens der Unternehmensleitung, namens der Stadtregierung. Trotz der herausfordernden Situation gibt es nach wie vor wichtige Services, die die Holding Graz als Daseinsvorsorgeunternehmen und Dienstleistungsunternehmen für die Stadt aufrechterhält. Dazu zählt natürlich der öffentliche Verkehr. Die Straßenbahnen und Busse sind auch weiterhin unterwegs, damit äh, all jene, die derzeit zur Arbeit kommen müssen, die, die öffentlichen Verkehrsmittel auch äh, nutzen können. Wir setzen selbstverständlich verschärfte Hygienemaßnahmen in den Straßenbahnen und Bussen ein, um eine weitere Ausbreitung des äh, Coronavirus einzudämmen. Was ebenso aufrecht bleibt, sind die wichtigen und notwendigen Service der Abfallwirtschaft. So ist die Müllabfuhr nach wie vor gewohnt unterwegs. Auch die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung bleiben selbstverständlich gesichert. Alle tagesaktuellen Infos und Entwicklungen finden Sie auf unserer Webseite und auch auf der Facebookseite der Holding Graz. Ganz Graz hält in diesen schwierigen Zeiten zusammen und ich bin sicher, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und den Führungskräften, dass wir diese Situation erfolgreich gemeinsam meistern und das ist ein Verdienst aller, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Sinne, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.